Als größter regionaler Rentenversicherungsträger Deutschlands kümmern sich unsere Mitarbeiter Tag für Tag um alle Fragen rund um Rente, Versicherung, Rehabilitation und Altersvorsorge unserer Versicherten. Ein guter Start dafür ist eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten. Kurz Sozifa, An einem unserer Standorte Erfurt, Halle oder Leipzig. Mit meiner Ausbildung sorge ich für eine gesicherte Zukunft. Für mich und für alle Versicherten. Das Miteinander hier ist echt super. Und man arbeitet im Team. Die Ausbilder nehmen sich Zeit. Hier nutzen wir digitale Möglichkeiten bei der Arbeit. Nach meiner Ausbildung bin ich sicher, übernommen zu werden. Aber das Beste ist, mit meiner Arbeit kann ich Menschen weiterhelfen. Das finde ich gut. Ich bin zukunftssicherer. Und du? Werden auch Sie zukunftssicherer mit einer Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.